Hi. und willkommen. mein name ist an die p und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of Vesperia: die definitiv edition ja in der letzten folge haben wir die eisklingen von sophia betreten und ja wir müssen hier durch weil wir zurück nach safira äh, wollen da ist eine truhe geil und ja der einzige weg führt jetzt nur noch über diese gletscher hier weil da ist ein riesen krater in bobby ist hat noch mal dieser eine ort wo wir gegen diesen der für Wolf Boss gekämpft haben, das heißt zerstört das und den Trümmern und da ist ein bisschen heiß und hier ist ein bisschen kalt, deswegen hier jetzt hier lang. Diamantenschutz Raven und Estelle haben wir das schon, das haben wir schon oder nee, das haben wir nicht, da ist es doch. Da und pff. Ich noch Dings einsetzen, aber haben wir ein bisschen zu schnell. So komm her. So wie oft muss ich das noch einsetzen? Hätte ich vielleicht noch aufs gehen machen können. Okay, 29 Mal kommen. Wir sind neben Speicherpunkt. Ich spam jetzt einfach diesen bis weiter lernen. habe ich das erledigt. Da muss ich extra eine Notiz machen dafür aufs damit er mich hier alle Zeit verschwendet hier ja für jeden. Sind neben heilspeicherpunkt speicherpunkt vollkommen egal. Wow, wat zum! Diese eine Kartenattacke von Patty, weil sie für mir fällt hat voll schwer, ey. Äh, Okay. Und sie haut einfach hier so ein Dingen raus, ey. Okay, veränderte Art vom bad äh. Auch oh, ist gerade Zauber großes Risiko. Ah, Dispersion. Okay, boah. das muss ich auch ausgeben. Wieder lernen. Pff. Hey, irgendwas hat den Geil gerade. Ich habe genau gesehen. So. Oh, ich habe keine TP. Äh. Okay. Gut, irgendwas habe ich da gesehen gerade. Das war Ding, was ich schon auf der Weltkarte gesehen habe, ne? Ist das? Ja, auf der Weltkarte. Mina, ja Ich wollte sagen, da kommt er einfach raus. Oder auch nicht. ich glaube gerade das ding da abgenommen das ist verfluchte dingens das ist er ja jetzt ein bisschen stärker das ding klatsche Solo Kampf gegen das ding komm, macht ich platt. tatsächlich tatsächlich. Okay, Byto. Viel zu viel AP, als dass ich das allein schaffen könnte. Aber soll soll's. Komm her. Das ist doch gut. Ach du machst dieses Geräusch. Ich dachte Rita macht das Geräusch, wenn sie getroffen wird. Ja, daneben. Ah, was? hat wir müssen diesen Kampf nicht gewinnen, aber trotzdem. Was soll's? Ich kann mich derzeit als heilen, also das kann noch ein bisschen dauern ja doch nicht immer da drin, Ist jetzt, wenn ich euch fragt, also ja, okay, macht das Ding mal einfach kaputt. ないんだ。動けよ、クソ。この Ja. So, jetzt einfach runter, komm. War sehr gut gemacht, Karl. Alles klar, komm her. Natürlich kenne ich mit Carol jetzt. No tapfer segen er aus den antiken Kriegen. Es verleiht dir irgendwie Mut einschatz wehrung und bewegungsverhalten okay Überkonzentration konzentration tödliche überspannung was jetzt schon wieder passiert dass er immer diese dinge aktiviert werden ohne dass ich weiß wie Hey, du bist ja immer noch. Warum hatte ich halte ich da? Ja. war das hatten für einen Angriff gewesen. mit schön, ich laufe ein bisschen anders. Kann sein, ein bisschen mutiger. Jetzt da würde ich mir rein oh, aus gut gemacht. Repeat, halte ich. Halt dich gut gemacht vor der nervige kampf der kommt gar nicht raus ja das habe ich auch noch ja genau äh. Ah, mit den dauern also wenn er aber auch jede sekunde in den boden rein abhaut ey, dann wird er aber auch ganz schön nerviger Kampf. kampf mal hier raven nein falsch oh. auf zu blocken auf zu blocken. repeat. Raven, du musst mal Ist aber auch nervig. Kann der ja mal nicht irgendwie die ganze Zeit in den Boden reingehen? Ist doch voll Kacke. ist einfach da durchgelöst. Ich will auch eine. Ja. Okay, Raven, ist immer noch geblieben. Was soll das eigentlich? Äh... Das ist aber ein bisschen nervig finde ich. ich mag das nicht. Muss das heißt jetzt jede Sekunde wieder in den Boden reingehen. Aber ich wollte nicht sprengen. Es ist ja überhaupt nicht nervig weil oh, es jetzt mal gut ey. ja super Ich habe heute meinen Sitz. Wie ich heilig. Wir ja den erst 100.000 abgezogen. Hey, das geht so nicht. also sagen Rita, du musst ein bisschen hier reinhauen mit deinen Zaubern, habe ich so Gefühl. Auch nicht so viel abgezogen jetzt. Ja, wenn er so oft in den Boden reingeht, dann ist das aber auch unnötig nervig. Nein, kann Eis einsetzen, gegen was überhaupt. Schwach ging gar nichts geil. mal Gucken, was für Angriff der noch hatte. Na oh ja, Feuer kommen, obwohl er ist ja gegen schwach. Ey. Ich nicht, ob er ändert irgendwann mal sein angriff muss aber wenn er die ganze zeit so weitergeht dann könnte das lange dauern ey. ich habe mich eigentlich heilen dann halt ich eben raven Gott. Ja, Repeat, geh mal kurz weg. Da geblockt. Das nicht gerade der beste Timing gerade. Mach mal ja. Das gibt's jetzt nicht. Lass mich was machen während meines Dingens, ey. Repeat ist da. Und du hast keine Dingens, deswegen jetzt ja gerade bergab okay, ähm sie hat schon wieder ihre ganzen dinger hier verballert ihre tp meine ich entschuldigung falsche falsche serie oh, ich habe auch keine fp mehr no, repeat mm. weggehen also ja, glaube ich raven wesens im team ja, er kann jetzt ja ding halb sein I repeat geht irgendwie die ganze zeit down kann das sein okay wenn ich ihn aber angreife während der da unten da ist dann kann ich das abbrechen anscheinend na trifft trotzdem repeat du bist noch ab weil ich hoch wenn wir wieder einfach nur abzustimmen wieso hatten wir so eine riesige reichweite welches level ist der 48 ich doch vielleicht mal irgendwie trainieren müssen die gegner werden irgendwie viel zu schnell viel stärker glaube, der wieder damit? wollte Ich wollte sagen, Raven, ein bisschen Hilfe. I'll repeat. Ganz mal Auf in die ganze Zeit zu verrecken. Am die ganze Zeit. Oh Gott, aber was? Hast du irgendwas ausgerüstet dir irgendwie? Nicht sein, ne? hier, ja, immer mal irgendwie Verteidigung irgendwas. Ja, nem das ich mal. mal ein bisschen zu oft ja. ich kann hier. Ich vorbei. Wenn der Typ nicht die ganze Zeit eintauchen will in den Boden, dann wird das viel einfacher sein, habe ich so Gefühl. ist sehr nervige Funktion, finde ich. So. Da gehen wir übrigens meine ganzen Heil-Items, Naja, ne? ich habe doch mal getroffen. Ich meine, selbst Rita feigt nicht so schnell. also das sagt schon irgendwas aus, ja. ich habe doch vom Reisten durch. Beim Repeat schafft die ganze Zeit immer aus den Angriff rauszukommen. Wir haben erstmal die Hälfte abgezogen. Hey, das ist nicht fair, Mann! Irgendwie kann ich das nicht mehr. Also ja. ja, ich will jetzt Bewegungstrank geben, aber der feigt jetzt gleich wieder. Ich wieder Leben geht schon wieder drauf. Ich sehe hat das schon kommen. So, ganz genau die TP zu schnell aus, ey. schon macht ja, aber ich schon wusste ich davon getroffen so, leute oh. deswegen kämpfe ich lieber gegen menschen sind irgendwie viel leichter zu durchschauen habe ich so ein gefühl so, zehn tränke haben wir noch wohl viel aber trotzdem Man treibt es nicht habe ich irgendwie nicht? Habe ich den nicht auch irgendwo? Naja ich habe den irgendwo. So heil Heilangefei. Na ja, das eigentlich. Kann auch letztlich sein. bank da <lacht> war noch so in der Nähe. Da habe ich genug Geld auf der Heiratliste gefahren. Zu meiner letzten training session Das wäre ja ganz schön schlimm gewesen. Nein, ich schon wieder bei mir. Aus dem Weg, ich muss mich heilen. Ja die Katze glaube, ich noch gar nicht gesehen, ja, im Spiel. Das ist ein langer Kampf, ey. Einer Gedanke, dass wenn ich brecke ich und das mal neu machen müsste, ne? Nein, schon die Dauer hier. Ja, repeat aber euch verschärft auch echt verschärft auf mich doch hier viel saftiger ziel ich bin noch ein junges Fleisch oh. wieso treibe ich das nicht mehr boah hier ist Mal wenn ich mal über damit kratze wo besser Na, du, no, du willst mich doch jetzt hier da ja. oh, den angesehen so, habe ich gesehen boom ich einfach ich war schon aufhören leute aufzunehmen ich wollte weitermachen weil ich schon ein bisschen was aufnehmen wollte wenn ich oh gott auch ihr habt alle wieder keine warum sagt der nichts sagt er nicht bescheid ich bin kurz davon alles teile einsetzen Jetzt brauche ich einen Raven geht jetzt hier nicht alles den Bach runter, oder? Hey, auf. Was brauche ich mal so ein Ding näher? Wo ist Leckerei. Ja, warum nicht Wenn wir schon dabei sind hier ja, auch an so. der boss kommt jetzt bis hier den ganzen pate nein gott hör auf da immer runter zu gehen ey. leck mich am um. oh die gummis aus ey der ist schon wieder abgetaucht nein boah junge ja dann kommt das auch noch ist ja schon leicht tot also gleich bitte nicht treffen aber ich den angefangen kann ich treffen nein bleibt hier oh, dieser Kampf frustriert mich gerade so gerne warum setzt du nicht auch oh, ich habe keine tp ey. jedes mal verpasst ich sich meinen über limit da oh. macht er immer die angriffe nicht nichts machen kann ja Das gibt es einfach nicht, mehr. Ja, tut halt nicht irgendwie Verteidigung oder so. Senken. Der geht gar nicht jetzt mehr. zeigt das ein sein Schwänzchen, oder? Ja, also bringt weg. Aber So viele Gummi, ich hier benutzen muss, ey. Ich liebe diese Auswahl. Ich würde mir trotzdem jetzt wünschen, dass du gleich tot bist. Du hast Komm. Kann ich so 100.000 kommen. Weitergehen, war das ist ein Zauber von denen. Oh, repeat tot. <lacht> Was ist das denn? Ich glaube, dieser Heilfeil umkreist die ganze Zeit äh, Repeat. Er ja, hat sein Ziel nicht gefunden, weil Repeat tot ist. Oh, Rita greift schon wieder frontal an, das heißt, sie hat keine Probleme. <lacht> arrive greift schon wieder frontal an das heißt er ja Rita. Ich weiß ich was du machst aber gut er einfach immer nur hier durchdüst ich habe den verfehlt das gibt es jetzt nicht oh. ich habe dich gerade geheilt du willst mich doch jetzt ja auf den namen ich gerade extra geheilt damit ich dich nicht wieder bleiben muss das gibt es jetzt nicht repeat ich hab noch fünf tränke ganz nicht die ganze zeit hier die ganze Zeit babysitten ja da komm wo bist du das gibt es jetzt nicht ey. ich krieg mit meinen überlimit hier nichts geregelt immer wenn ich mein überlimit gerade einsetzt da kommt der und sagt seins oder bricht mich ab oder irgendwie so er immer kommt irgendwas dazwischen Alter, dieser kampf ne? muss nicht voll aufstocken ja nach diesem Kampf Repeat mal ganz ehrlich auch mit dem Kack langsam alter Witz habt sie die ganze Zeit hier verrecken Nein ich habe er zwei gerückt sehr gut war zu spät nein das gibt es jetzt nicht ausgerechnet ey. Well, repeat. jetzt mal ganz ehrlich der läuft die ganze zeit in diesen blöden zauber da rein voll auf dem treffen davon so, yeah. Keine ahnung ja, ich hab keinen bock dass der... der ist schon wieder verreckt ziemlich nicht repeat hier ähm sobald kp unter hier 5 prozent ab kann es ja nicht weitergehen äh gibt es ja der aber der ewig sterbende hunde ey. dann wird ein bisschen lächerlich und so gut wie gewonnen schon nee ja Repeat kriegt schon wieder auf der, der rennt aber auch immer da rein. Jetzt man mal jetzt ganz ehrlich. 12.000 lächerlich hier. Das wollte ich nicht einsetzen. nur weil er die ganze zeit hier so abtaucht ey. da aus da unterbrichst mich schon wieder ey. Das wollte ich nicht einsetzen danke oh mein gott das war so nervig ey. Vielleicht wäre der Kampf einfacher gewesen, wenn ich jemand anderen gesteuert hätte, aber was soll's. Oh, das war nervig. Gerade so. <lacht> さあ、エステル助けに行く so, Ich bedanke mich fürs wieder wiederbelebt. <lacht> so, so, やつだね。folgenden ja, ein, ein tapferes bürschchen er kann ich den an Kämpfen teilnehmen。 Caro wird gelobt. Wirklich? du ja, wollte ich ja, Ich wurde durch das Gefühl, durch den Kampf wurde ich auch mein Jahr älter. Irgendwie, da ja, sieht es jetzt hier aus sind jetzt alle voll entfernt so ähm hey, wie ist denn das schon wieder passiert web ähm, bleibt im kampf er ja, ist jetzt wir hängen jetzt wieder hier zurück du brauchst jetzt noch muss auf jeden fall wieder rein kommen meine Level ab, wir haben jetzt eine mehr Dinger, aber darum kümmere ich mich. Aufs kirin so und das speichere ich natürlich, weil ich keinen Bock habe, diesen Kampf noch mal zu machen. Ist darf übrigens keiner co geben weil ich nur einen Trank des Lebens ab. Also ja, das ist ein bisschen ja gerade sehr, sehr heftige Konditionen unter denen ich hier. Okay habe ich das nicht gerade bekommen? Nicht den Kampf. Also selbst wenn ich das nicht bekommen. Selbst wenn ich das nicht bekommen hätte. Ich hätte halt bekommen irgendwann. Einfach nur Körper... Was? What? What? Und noch wer kann das der ne? flinde habe ich gerade gesehen und Carol. Ja. Good. Da spiel ich an juri Rita. So, der Kampf der weiß nicht der war heftig Der ist zweitschlimmste Kampf bisher glaube ich. Dann sehen aber hey, Zwei habe ich zwei Level hier über Level denkt sie die ganze Zeit bis hier voll über Level dann kommt das Spiel mit dem nächsten Boss an und dann bist du wieder weg. Ich werde nie wieder irgendwie denken, dass ich zu wenig gelevelt bin. Bei der Tales of Serie kann ich das nie irgendwie einschätzen. Ne? Warte mal. immer wenn ich bei der zweiten auf serie ist echt immer so ich immer denke ich irgendwie ich bin voll überpowered, ne? und ich habe alles weg mit dem weg kommt da kommt hier der nächste boss und haut mich hier weg jetzt verkappte mal so ich liebe es so ich gehe ganz schön weit irgendwie in eine richtung mit trunk, da hinten sieht schon aus, dass wir da oben sieht aus, wäre richtig. Deswegen gehen wir nach unten. Ich hoffe, unten ist falsch und deswegen richtig. Ich würde gerne irgendwann an einem Punkt gelangen, wo ich wieder einkaufen kann. Und so mein Glück kann ich ja gar nicht aus dem Gebiet raus. ne Dann Kommen die wahrscheinlich wieder so. Hey, wir müssen aber hier das, das Ding durchqueren und so. Wir können ja nicht durch. Auf, so. Ich suche Sackgassen die blöde. Das land des Eises. Wo <lacht> Ich bin am Frieren, hilft mir. Keiner, versteht doch keiner, was er sagt, man Ja, und ich... Sicher, Delica. Okay. Okay, das geht ja immer irgendwie weiter. Ich würde mal gerne irgendwann eine Sackgasse über den Weg laufen, damit ich auch weiß, ha, du musst in die andere Richtung. Spezial, jetzt kommen sie alle mit ihrem Mystic Arts. Können tun die die eigentlich automatisch einsetzen? Das ist mal eine gute Frage, ne? Sieht jetzt nämlich nicht so aus. Das, uh, Gott, so, sieht das ja schon wieder wichtig aus? Warte mal, da bin ich gerade gewesen. Ne? Hauptsache, hm. okay. schon sagen, so, da bin ich gerade gewesen. Also, wenn ich jetzt gleich hier so rumgehen kann, dann ist alles okay. Gut, da ist der Kreis, schließt sich der ewige Kreis. er sieht aus wie ein Ausgang. Ich wollte nur gucken. Ja. Nein, ich hab's weggedrückt. Na, Carol ist wach. Karol war tanuki neili <lacht> <lacht> Na so. was? Das ist ne Truhe. Ja. Sinpeした no yo, to te mo. Uchi mo <笑>とにかくもう無茶うん。何似たにたしてんうん。あれ Nein, ich will noch drin bleiben. ここ 分からない。そのためにはもっと効率が Motto AR <laughs> どっかの町でテー oh, Genau。あそこは okay. Okay, aber erst einmal schon sagen. Magisches Auge, Auge dankeschön Brauche ich die nicht extra neu kaufen, so Carol? Du hängst immer noch hinterher. Wie geht denn das eigentlich? die Ganze Zeit hängt er hinterher. Wie? Warte, doch, ja. Wie? Hm, da tue ich alles in meiner mögliche damit die irgendwie. Ja, ne halt, was mache ich ja. Hatte falsch. Ne, doch ich, kann So, du gehst jetzt erstmal Dinge näher, Körperbemalung, wie auch immer das dich äh, stärker macht, und dann. Das hier, ne? Ja. Du bist deinen letzten Funken Mut, um deinen Freund so zu stehen. Darauf kannst du stolz sein. So, jetzt hat er endlich mal wieder nicht die mensa klamotten nee. Ich dachte, jetzt abgeklungen. So, war jetzt hier noch irgendwas? Nee, ne? Ich glaube, bin ich. immer gerne eine ganze Mystikart sehen in der Charaktere Dann soll nicht wieder so wie ein tales of Symphonie ablaufen wo ich hier mir ganze Spiel durchgespielt und irgendwie nur ein zwei Mal eine Mystikart zu Gesicht bekommen weil die einfach so krass schwer irgendwie auszuführen sind hier muss ja nur ein Knopf gedrückt werden das ja noch sehr so sehr gnädig was ein ja tales auf der bis unter 25 Prozent HP seine bestimmte waffe ausrüsten bestimmten angriff einsetzen dann wenn der glückhaus wird aktiviert <lacht> er voll kacke gemacht deswegen finde ich die neueren irgendwie besser da kannst du sie, sie, sie zwar 1000 mal die mystik Arts, aber sie im wesens per knopfdruck mehr oder weniger zu erledigen ich an dames ne? ist hier noch irgendwas Den Ort vielleicht nicht gerade erkunden, wenn ich nicht fliegen kann oder so. Ich kann da doch, ich kann da geht's dir gut, Karl. <lacht> Jeder durchschaut dich. Rita. Lass uns nichts vormachen. Wir müssen jetzt in der und alles voll putzig. Vor allem mit den Klamotten. Wir sind jetzt in der Katze. Was? So. So, hallo, soll wir da schon direkt hingehen? Ich weiß nicht bei der neue ausrüstung obwohl nee, neue ausrüstung ganz schlecht ganz schlecht da müsste ich ja schon wieder trainieren <lacht> ja. und dann ist eigentlich wir müssen jetzt da bei diesen ruinen glaube ich irgendwann rauskommen oder so die gegner sehen schon wieder schwächlicher aus glaube ich so sind wir den ganzen weg hier umgelaufen dreck Jetzt sind wir gar nicht mehr so weit von sofia entfernt. Oh, der wird blockiert. Okay. Also muss ich nach und Dann passiert jetzt wahrscheinlich irgendwo eine Katzene. Da oben die. Halt, Moment mal, warum ist denn jetzt das abgesperrt gewesen, wenn ich sowieso gehen kann? Da verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ja, ich muss Heilklamotten erstmal kaufen. Ich glaube, da werde ich auch ihren Schnitt machen, damit ich hier außerhalb noch ein bisschen die ganzen Waffen hier erstmal lernen. Oh, jeder einfach zum Lernen merke ich gerade. Okay, bis auf Repeat, Rapido. Also perfektes Timing eigentlich. Dann kann ich hier jetzt mal die ganzen Waffen erstmal wieder, ähm, die ganzen Fähigkeiten lernen bei diesen sehr schwachen Gegnern. Ich habe ja festgestellt, einfach nur schwache Gegner besiegen, ist genauso erfolgreich, als wenn er irgendwie gegen stärkere kämpft, weil die genauso viel Dinge zu hinterlassen. wir Dinge nochmal heißt, was ich brauche: Talentpunkte, FP, EV. Ja, EV, dann kann ich das noch nebenbei machen. Scheint ja ein guter Punkt gerade zu sein. Ne? Hier kann ich mich ausruhen. Also, jetzt nicht, dass ich mich ausruhen müsste bei den schwachen Gegnern da draußen, aber so kann ich irgendwas Neues herstellen: gewandt gewandte mond Mondgewand. Okay, ich kann mir irgendwie nicht die schwächeren Version herstellen, aber ich kann mir schon voll die Bonzen. -Dinger. Äh, nicht schlecht. Ela Bauchwärme. Was brauche ich denn als so Frucht? Also ich Waffen erstmal Waffen gucken. Ne? Wenn ich schon wieder so eine kleine Grinding Session mache bei so schwachen Gegnern. Eiserne Jungfrau. Äh. Ja, vom Freund der letzten die Abwehr verwenden. But, okay. Oh ja, aber ich kann neue Waffen erstellen Taba plus 1a. Könnt euch schon mal denken, dass ich hier wieder alles äh, herstelle und grinde und das wird dieses mal auch nicht so lange dauern. Tempel des Wächters. Stempel des Wächters. Eisenbein. Ich hoffe, hätte ich ein paar Sachen hier. Rezeptor, kann ich nicht nachgucken. solcher Delicacy, Spezial und Geist. Zauber und weiter ermöglicht es sich unmittelbar nach dem Zauber zu bewegen. Oh. Ständige Zeitform. das überlebt nicht, während eine exklusive Art eingesetzt wird. Was macht es da so oder so nicht? So, Eismeerschnabel anubis, Bei Beim erledigen von Gegnern durch Zauber werden eventuell die restlichen KP des Gegners als TP absorbiert. Oh. Und da brauche ich. Eimer Schnabel, was ich von Dings bekomme, glaube ich. Ne, schnabel nötig. Ne? Eis klingt von so wie okay. Da kann ich mir herstellen Um ja, da mache ich jetzt alles hier noch on screen, weil ich sowieso jetzt nicht irgendwie was noch machen werde. Hm. So die Dinger Quillen plus eins. Äh, dann mache ich ausgehen das ist mir schon wieder zu viel gedanken so war und habe ich zweimal da kann ich ruhig machen oh. jetzt repeat auch wieder was zum lernen pettig du hast auch noch eine neue hm. wer oh, die sind alle nach sternzeichen benannt sehe ich gerade wie cancerus ich glaube sie hatte irgendwie aquarius auch irgendwann mal so, das werde ich mich dann werde ich mich hier irgendwie weil nicht, auf screen kümmern Am nächsten mal werde ich schon wieder vorbereitet sein vielleicht nee, vielleicht ich werde definitiv kein level abholen außer ich gehe zu den eisschollen äh, da noch mal zurück weil ich irgendwie material in der brauche oder so aber ansonsten habe ich jetzt eigentlich nicht geplant noch zu leveln aber vielleicht sollte ich das mal die gegner werden ich meine, die Bosse, die werden schwierig. Weiß ich nicht ist. Es... Keine Ahnung. Der Schwierigkeitsgrad ist schwer einzuschätzen. Ich meine, das ist schon schwierig jetzt gerade gewesen, aber obwohl er war doch eigentlich schon sehr schwierig. Vielleicht sollte ich doch so bis Level 50 mindestens leveln. Einige Sachen ja. Die werden wahrscheinlich nicht einfach alle kämpfen, soll ich mir jetzt noch mal hier gegangen. Falls irgendwie eine Cutscene oder irgendwie sowas kommt und ja, und ich hoffe, ich kann jetzt hier nicht um das Gebiet hier so rum bewegen ohne dass jetzt irgendwie was passiert oder so ne? Ich werde natürlich mich in der Nähe von Aspio hier aufhalten, nicht dass ich irgendwie, wenn ich mich hallo irgendwie so ein paar Meter näher, dass auf einmal über die Story weitergeht und eine Cutscene aufploppt oder irgendwie sowas. Ich werde mich so ungefähr hier so die ganze Zeit immer halten und die ganzen schwachen Gegner erledigen, bis ich meine ganzen Sachen gelernt habe. Und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön für Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Und tschüss.